Ja, auch Grüß gerade noch mal von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Rüdiger, bin seit 25 Jahren im Bereich Netzleittechnik äh, tätig. Äh, bin in Nürnberg bei Siemens beschäftigt als Produktmanager für unsere Netzleittechnik und da speziell für die Datenengineering-Themen. Äh, und über das Thema Datenengineering bin ich damals auch äh, auf das ZIM gekommen. Und ähm, das ganze Thema hat mich eigentlich von Anfang an begeistert von den Methoden und von den Möglichkeiten, die ZIM bietet. Und in meinem Vortrag möchte ich mit Ihnen jetzt noch mal ein bisschen in das Thema Was ist ZIM? Das geht in die Richtung von der Frau Kostic auch äh, gehen und Ihnen konkret zeigen, was sind da wirklich die einzelnen Themen, die beachtenswert sind. Das erste ist, ich gehe noch mal auf die historische Entwicklung ein. Und dann ein Überblick über das Common Information Model CIM und dann auch noch mal zwei Beispiele für den Einsatz in der Praxis und eine kleine Zusammenfassung. So, im Prinzip ging das ganze Thema CIM eigentlich schon Anfang der 90er Jahre los, als man nämlich festgestellt hat, ich brauche in meinen Netzleitstellen neue Anwendungen oder äh, ich habe irgendwo am Markt vielleicht sogar eine Anwendung gefunden, aber die Integration in meine existierenden Systeme ist quasi unmöglich, weil es wirtschaftlich nicht tragbar ist. Zum anderen gibt es keine standardisierten Interfaces. Es gibt eine andere Datenmodellablagen, die sich nicht miteinander vertragen haben, sodass ich einen unheimlich hohen Aufwand gehabt habe, eine neue Applikation in meinen Standard, in meine existierenden Systeme zu integrieren. Kommt heute auch noch vor. Also ich meine, finden wir auch noch so. Auf jeden Fall hat man da festgestellt, okay, da gibt es Potenzial zu einer Verbesserung. Wir können da was machen und EPRI, das Electric Power Research Institute, hat damals eine Taskforce gegründet, Control Center Application Program Interface, wo das Ganze mal systematisch betrachtet worden ist. Und während dieser Taskforce hat man aber festgestellt, okay, das ist nicht nur über einen Standard zu machen, da muss eine ganze Anzahl von Standards eigentlich geschaffen worden. aber ZIM ist damals entstanden und war die entsprechende Basis auch dafür. 1996 gingen dann diese ganzen ZIM-Aktivitäten über an die IEC, TC57, in die Arbeitsgruppen 13 und 14. Und äh, letztendlich haben wir dann 2000 auch NERC, das ist die North American Electric Reli Reli Reli Reliability Corporation. Das ist eine nordamerikanische Organisation, die die Koordinierung der elektrischen Stromnetze im nordamerikanischen Raum äh, zuständig ist und die NERC ist im Vergleich äh, vergleichbar mit der Funktion, die hier in Europa NzoE eben betreibt. So und die hatten festgestellt, okay, es gab in der Vergangenheit Schwierigkeiten, weil man kein gemeinsames Modell äh, aus dem nordamerikanischen Raum hat. Äh, wir schreiben jetzt den Sim-Datenaustausch vor und in der Hoffnung, da letztendlich dann ein gemeinsames und schnelles und zuverlässiges nordamerikanisches Modell dann auch zu haben. 2005 gab es die erste Version von äh, IEC 6179-301, das ist die ZIM-Basis gewesen. Und 2005 kam es dann auch zur Gründung der ZIM-Users-Group. Äh, das ist ein Gremium, ähm, die das ganze Thema ZIM promotet. Und da werden wir heute Nachmittag noch mal einen eigenen Vortrag zur ZIM-User-Group äh, auch hören. Äh, 2008 hat dann die Vorläuferorganisation von NZOE, UCTE, auch äh, sich zur ZIM bekannt und wo das letztendlich dann hingeführt ist mit dem CGMS-Standard, haben wir heute schon des Öfteren gehört. Interessant ist vielleicht auch noch, dass in dem Zwischenraum zwischen 2005 und 2008 äh, NERC auch festgestellt hat, dass ihre ähm, Energieübertragungsunternehmen Energieübertrag nicht so richtig sich mit dem ZIM befassen und hat dann gesagt, okay, wir brauchen das aber und hat tatsächlich auch Audits durchgeführt bei den Energieversorgungsunternehmen und hat empfindliche Strafen ausgestellt, wenn das Thema ZIM zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie implementiert wird oder zumindest ein Weg gesehen wurde, um das Thema zu implementieren. Hat einen gewissen Vorteil gehabt. Das Thema ZIM ist natürlich gepusht worden, klar. Und zum anderen haben die Energieversorgungsunternehmen natürlich auch ihre Hersteller beauftragt, die entsprechenden Sachen zu implementieren, was dann letztendlich auch zur Implementierung, zur verbreiterten Implementierung in Systemen von, von den verschiedenen Herstellern kam. So, 2009 auch nochmal, das National Institute of Standards and Technology hat im Prinzip CIM sowie auch 61.850 als wichtigen Schlüsselstandard für die Smart Grid Interoperabilität äh, gezeigt, da komme ich später nochmal dazu und 2010 wird ZIM auch in der deutschen Normungsroadmap e-Energy Smart Grid erwähnt und empfohlen und dann letztendlich äh, E eben mit dem Common Grid Model Exchange Standard basierend auf ZIM, der heutzutage eben da ist. So, nochmal ein Überblick. Heute haben wir im Prinzip in einem Energieversorgungsunternehmen vielfältige Systeme in unterschiedlichen Abteilungen vorhanden, die betrieben und gepflegt werden. Es gibt darin die verschiedensten Sichten auf die Daten und auch unterschiedliche Sprachen zwischen den einzelnen Abteilungen. Was die Sache nicht immer unbedingt einfach macht, dass man sich miteinander versteht. Also manche Dinge heißen vielleicht anders in dem einen System als in dem anderen System. Und da gehe ich noch nicht mal so darauf ein, dass ich meinetwegen einen Leistungsschalter, der mit einem bestimmten Namen oder eine Unterstation mit einem bestimmten Namen in einem System mit UE habe, in dem anderen Ü, dann die Frage, ist es das Gleiche oder ist es vielleicht doch unterschiedlich? Also da ist es noch einfach. wahrscheinlich ist es das Gleiche. Nur man muss sich halt auf eine Bezeichnung dann einigen, wenn man eine Integration macht. Aber manchmal ist es auch so, dass ich halt verschiedene Attribute von diesem Leistungsschalter habe, die einfach anders heißen, die aber unter Umständen die gleiche Bedeutung haben. Und die gleiche Bedeutung, das muss man sich erstmal mal erarbeiten, ist es das, was die gleiche Bedeutung hat? Das ist übrigens auch bei der ZIM 61850 äh, Harmonisierung passiert, wo es dann verschiedene Attribute im 61.50 gab und auch im ZIM, wo man sich dann unterhalten hat. Ja. Ist es jetzt das Gleiche, vielleicht mit anderem Namen, oder ist es doch was Unterschiedliches? So und daher brauchen wir eine gemeinsame Sprache. So und die generelle Vision von SIM ist: Ich habe ein elektrisches Energieversorgungsnetz hier, elektrisch hatten wir vorhin auch schon mal. Das wird im Prinzip eigentlich in SIM abgebildet und damit wird SIM im Prinzip als eine gemeinsame Sprache verwendet, die jeder versteht, wo jeder das Gleiche versteht und äh, im Prinzip ist das ZIM dann auch ein Satz von Standards, der eine Systemintegration und Informationsaustausch basierend auf dieser gemeinsamen Sprache ermöglicht und erleichtert. So Und hier auch vielleicht noch mal, dass ZIM eben ein ganzer Satz von Standards ist und nicht nur ein äh, Standard. So, das ist hier noch mal eine Darstellung, wie die einzelnen Domänen über standardisierte Schnittstellen miteinander kommunizieren können und Ziel von ZIM war es, ein gemeinsames Informationsmodell zu entwickeln, das das elektrische Netz, die Asset-Daten, Zählerdaten, Fahrpläne und so weiter, die dazu gehören, eben definiert. Das heißt, das ZIM soll nicht an eine bestimmte Anwendung und deren Sicht auf die Welt gebunden sein, aber es ermöglicht eben, dass dieses gleiche Modell in allen Anwendungen äh, verwendet werden kann und damit den Informationsaustausch wieder zwischen den Anwendungen erleichtert. Das heißt, es ist domänenübergreifend und auch redundanzfrei. Dann gibt es das Thema Schnittstellen und Profile. Haben wir heute auch schon gehört, dass eben die Schnittstellen über Profile definiert werden und ein Profil ist eine kontextabhängige, auf einem konkreten Anwendungsfall zugeschnittene Untermenge des, äh, des Modells. Also ich brauche nicht das gesamte Modell, äh, Modell mir angucken, ich habe einen konkreten Anwendungsfall und für diesen konkreten Anwendungsfall suche ich mir eben nur die Untermenge raus, die ich brauche, nicht mehr. So, und es gibt im Prinzip drei Hauptstandards innerhalb des SIMS, das ist einmal die 6179, das ist ein EMS Application Program Interface, das definiert so die Basis und auch die Übertragungsnetzbelange. Und darauf aufbauend gibt es dann 61968, was das Ganze erweitert für die Verteilnetzbelange und dann die 62325, was wiederum beide, äh, Schnitt, äh, beide Standards erweitert, um die äh, Erweiterungen für den Energiemarkt. So, hier nochmal äh, bezüglich dieser gemeinsamen Sprache. Wir haben schon gesagt, die gemeinsame Sprache muss natürlich von allen verstanden werden und muss Informationen für einen Benutzer unabhängig von der Quelle zur Verfügung stehen. Und es gibt hier, finde ich, ein schönes Beispiel auch immer, ich habe hier einmal Belange vom Netzbetrieb, das heißt, ich habe Echtzeitzustände der Betriebsmittel und des elektrischen Netzes, um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Und ich habe Belange von der Wartungsorganisation, die Lebenszyklusinformationen bezüglich wann und wie Betriebsmittel zu warten sind, zum Beispiel äh, definiert. So, und jetzt machen wir mal ruhig einen Use Case. Ich habe einen Leistungsschalter irgendwo im Netz, der wird definiert, bekommt einen eindeutigen Identifikator. Dieser eindeutige Identifikator ist natürlich in einem Asset-System genau der gleiche wie in einem Netzleitsystem, weil ansonsten äh, hätte ich nicht diese gemeinsame Sprache. Also ist also ein eindeutig definiert gesetzt im Fall, ich tausche diesen Leistungsschalter jetzt wirklich aus im Netz, also physikalisch tausche ich den aus, dann habe ich aber einen komplett anderen Workflow in dem Netzleitsystem sowie im Asset-System. Im Netzleitsystem wird der Schalter weiterhin existieren mit der entsprechenden Identifikation. Ich schalte den frei, ich mache, die ganzen, ich mache eine Verfügungserlaubnis drauf und das ganze Thema, was ich halt brauche, aber der Schalter als Identifikator, der Leistungsschalter wird immer bestehen. Im Asset-System schaut es ein bisschen anders aus. Sie haben den Leistungsschalter immer noch, aber Sie haben tatsächlich einen anderen physikalischen Schalter. Und das heißt, Sie löschen das alte Asset und setzen das Asset neu ein. So. Und wenn das von der Modellierung nicht entsprechend so vorgesehen würde, würde das unter Umständen dazu führen, dass Sie das gleiche Prozedur auch in dem Netzleitsystem machen müssten. Das ist aber durch ZIM schon so modelliert, dass das machbar ist. Und da steckt halt auch ein bisschen die Stärke von ZIM drin, dass solche Use Cases und solche Anwendungsfälle eben schon von der Modellierung her auch berücksichtigt sind und berücksichtigt werden. Sie hätten im Netzleitsystem davon abgesehen, wenn Sie wirklich den Schalter löschen würden, ein Problem mit Ihrem Archiv zum Beispiel der Identifikator ist ja definitiv nicht mehr richtig und da würden Sie das ganze Archiv oder die ganzen Archivdaten im Netzwerksystem äh, äh, verlieren. So, das hat die Frau Kostic schon gezeigt. Wir haben das Informationsmodell, das die gesamte Semantik eben hier beschreibt. Das ist ein verallgemeinerndes Modell aller Objekte eines Energieversorgungsunternehmens und deren Beziehungen untereinander. Ist anwendungsunabhängig definiert aber alle Konzepte, die eine beliebige Anwendung benötigt. Und wir haben diese Profile, das ein kontextabhängiger Layer ist, der im Prinzip äh, dieses Informationsmodell auf einen tatsächlichen Anwendungsfall einschränkt. Äh, und ich habe dann zum Schluss im Prinzip auch die Message-Syntax und da ist eine Implementierungstechnologie wie XML zum Beispiel, die wird zur Schemaerstellung und für die Serialisierung der Instanzdaten dann verwendet. So, und daraus resultieren, und das haben wir heute auch schon gehört, im Prinzip einmal Standards für die Energienetzdatenmodellaustausch in Dateien, das ist die eine Sache, und zum anderen hätten wir auch die Standards für den Nutzdatenaustausch äh, in Informationsmeldungen, die ich dann über Enterprise Service Pass oder wie auch immer zwischen den Anwendungen äh, austauschen kann. So, jetzt gehe ich nochmal auf die einzelnen Punkte ein bisschen mit jeder Folie nochmal ein bisschen ins Detail ein, so, die ZIM-Standards basieren auf der UML-Notation, das haben wir schon gehört. ist ein objektorientiertes Datenmodell und da gibt es zwei Sachen, einmal die Klassen und da haben wir heute Nachmittagessen noch ein bisschen mehr drüber. Die beschreiben die Objekte, ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen mit anderen Objekten und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein Transformator in der Unterstation enthalten ist, dass die irgendwelche Namen haben, dass sie Betriebsspannungen haben und so weiter. Und es gibt die Instanzen, die beschreiben dann spezifische Objekte einer Klasse, die im System existiert, zum Beispiel ein Transformator 4711 in der Unterstation XYZ. So, dann das Thema Profile. Schnittstellen zwischen den Systemen werden über Profile definiert. Ein Profil spezifiziert die Informationsstruktur der auszutauschenden Informationen durch Definition der kontextabhängigen äh, Untermenge des semantischen Modells. Das hatten wir vorher schon mal und in der Regel betrifft äh, eine Profildefinition auch typischerweise mehr als nur eine einzige Schnittstelle. Sie werden immer zwischen den Systemen äh, Sachen austauschen. Wichtig ist, und das hat die Frau Kostic auch schon gesagt, äh, Produkte implementieren die Unterstützung von Profilen, die implementieren nicht SIM, die implementieren die Unterstützung von Profilen. Und die Interoperabilitätstests, die durchgeführt werden, werden auch gegen die Profile äh, durchgeführt. So, Das heißt aber im Komplett, und ZIM-Compliance wird dann auch gegen die Profile durchgeführt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, es gibt kein Produkt in der Welt und es wird auch kein Produkt geben, das ZIM implementiert. Äh, gibt es einen einfachen Grund, dann müsste er ja alles hier implementieren und dafür gibt es keinen Anwendungsfall. Da wird es kein Produkt geben, der im Prinzip äh, das gesamte äh, Netz abbildet. Sondern wir haben immer Implementierung von Profilen. Hier bloß ein kleiner Auszug von den Arbeitskreisen und den Standards, die hier betrachtet werden. Wie gesagt, die Working Group 13 betreibt die Modellierung elektrischer Netze aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber mit den entsprechenden Standards, bloß ein paar genannt hier. Working Group 14 erweitert die Sachen Modellierung der elektrischen Netze aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers inklusive der Applikationen. Und der große Nutzen von diesem ZIM ist eben auch der Vorteil, dass in der Regel oder dass wirklich fast alle von den Energieversorgungsunternehmen benötigten Energienetzdatenmodelle und auch die Nachrichtenaustauschformate bereits als IEC Standard definiert sind. Sie können sie verwenden. Es, man muss sich das nicht nochmal neu erfinden, das Rad nochmal neu erfinden, so wie es in der Vergangenheit halt häufig auch gemacht wird es ist, es existiert und man kann es verwenden. Und ein Beispiel vielleicht gleich hier jetzt auch in der Praxis. Gesetzt im Fall, wir haben vier Systeme, die wir miteinander integrieren wollen. So wird jedes System historisch gesehen sein eigenes Datenmodell haben. So, anstatt einer Implementierung, dass ich eine 1, zu 1 verbindung macht, das in der Regel heutzutage keiner machen wird. Äh, werde ich natürlich irgendwo äh, auf ein gemeinsames semantisches Modell äh, mich äh, zurückziehen und letztendlich aus diesen vier Datenmodellen ein gemeinsames Datenmodell äh, zum Austausch hier bereitstellen, mit dem dann im Prinzip System A reden kann und über diesen äh, Gateway dann auch mit System B reden kann. Das heißt, ich reduziere diese end-proprietären Schnittstellen und die Formate schon mal auf ein gemeinsames äh, Datenmodell. So, wenn ich das eh schon mache, dann ist die große Frage natürlich, in ZIM gibt es schon vieles von diesen äh, Definitionen. Das heißt, ich kann für dieses gemeinsame De äh, Modell mir wirklich ZIM hernehmen und gucken, was ist denn da schon alles vorhanden und was kann ich davon alles äh, verwenden? So, der Vorteil davon ist, ich habe sicherlich noch zusätzliche Sachen zu machen, da komme ich später jetzt noch drauf, aber der Vorteil ist, ZIM ist ein Informationsmodell, das spezifisch für die Belange der elektrischen Energieversorgungsunternehmen anhand von Erfahrungen und Experten von Energieversorgungsunternehmen selber, von den Projekten, die gemacht worden sind, von den Beratern und auch von den Herstellern entwickelt ist und weiterhin entwickelt wird. So, wenn neue Anwendungsfälle reinkommen, geht es letztendlich auch über die Standardisierung in das ZIM-Modell rein. Vorteil ist auch, dass ZIM eben Daten von unterschiedlichen Domänen modelliert und konsistent ist. Hatten wir schon, dass eine Unterstation eben das gleiche Objekt in einem, mit einem gleichen Identifikator in einem äh, DMS-System, in einem Asset-Management-System oder Mieter-Data-Management-System ist? Und letztendlich, man sieht es auch ein bisschen an der Historie und den Einsatz und die Verbreitung, ist, dass die ZIM-Standards im besonderen 6179 eben durch diese vielen Interoperabilitätstests, die mittlerweile durchgeführt worden sind, und die Iterationen, die dadurch kommen, auch eine Reife erreicht hat, das einen erfolgreichen Einsatz äh, gewährleistet. So, und letztendlich. Ähm Löst es interne und externe Datenaustauschanforderungen, zum Beispiel E. Also, intern löst die Datenaustauschforderungen, dass ich eben gemeinsame Sprache innerhalb des Unternehmens habe. Und wenn ich dann noch aus dem Unternehmen selber austauschen muss, zum Beispiel E auf europäischer Ebene, dass ich halt dann auch die gleichen Sprache spreche. Das heißt, ich verwende hier an der Stelle ZIM zur Reduzierung der Aufwände bei der Erstellung und der Wartung. Ich meine, wenn Sie ZIM hier verwenden, normalerweise müssten Sie bei einem Integrationsthema legen Sie den Aufwand äh, auf das Modell. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie schaut der Leistungsschalter aus. Das brauchen Sie hier nicht mehr. Stattdessen können Sie sich auf die betrieblichen Abläufe äh, konzentrieren und auch wirklich auf die Qualität der Daten. Das hat die Frau Kostic, glaube ich, auch schon gesagt. Bei vielen Integrationsprojekten mit ZIM kam dann eben auch raus, dass meine Qualität der Daten, oder ich habe Verbesserungspotenzial, die, die Daten überhaupt mal kurz zu korrigieren in den einzelnen äh, Quellsystemen. Dass ich das dann erst mal feststelle, wo sind meine ganzen Lücken und äh, wie kann ich meine Daten verbessern. So, noch eine Slide. Wir haben die Erweiterbarkeit von ZIM heute schon mal gehört. Ähm, obwohl das ZIM ein ausführliches und großes Informationsmodell ist, gibt es immer in der realen Anwendung die Notwendigkeit dieses Modells zu erweitern. Also ich glaube nicht, dass man mit dem standard Zim durchkommt. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Einmal, ich übernehme existierende Altdaten, die nicht vollständig in ZIM abgebildet sind. ZIM hätte nicht den Durchbruch erreicht, wenn es das nicht möglich machen würde. Also ich muss irgendwelche alten Daten, die ich dann nicht finde, auch abbilden können in meinem ZIM. Ich habe neue Anwendungsfälle wie Gas- oder Wassernetze zum Beispiel, die noch nicht standardisiert sind. Wir haben auch Leitstellen für äh, Multi-Utilities, wo wir halt auch, obwohl es nicht definiert ist, aber halt auch unser eigenes Gasmodell und Wassermodell gemacht haben. Ist kein Problem. Wir haben dann ein Problem, wenn es mal standardisiert ist, dann müssen wir das halt wieder entsprechend umdefinieren, aber letztendlich kann ich das äh, machen und es gibt keinen Standard dafür, also spricht auch nichts dagegen. Ich kann verfeinerte Details äh, zu definierten Klassen machen und ich kann auch existierende Klassen erweitern, um noch nicht modellierte Komponenten abzudecken. So, und SIM verwendet für diese klare Trennung sogenannte Namespaces, das heißt alles, was ich neu mache, bekommt einen anderen Namespace und damit ist es auch klar vom Standard, getrennt Und zum Beispiel, das ist jetzt wieder Implementierungssache, kann eine Import-Export-Schnittstelle eben so implementiert werden, dass solche erweiterten Klassen unter Umständen bei einem Datenaustausch nicht berücksichtigt werden. Die werden halt einfach nicht übertragen. Vielleicht dürfen es einen anderen auch gar nicht interessieren, wenn es da noch Daten drin sind, die jetzt speziell für meine Belange und für mein Unternehmen gelten. Und eins, denke ich mir, ist auch klar, für diese Interoperabilitätstests sind solche Erweiterungen natürlich nicht relevant, weil das äh, sind letztendlich meine eigenen privaten Ergänzungen. Wenn Sie so ein ZIM-Modell erstellen, gibt es natürlich jetzt einen großen Knackpunkt. Sie müssen, obwohl Sie einen bestimmten Anwendungsfall haben und nur ein ganz kleines Bereich von dem Modell haben, müssen Sie natürlich wissen, ähm, was in ZIM schon existent ist. Weil nur dann können Sie es konform machen. Äh, wenn Sie es vorschnell als Erweiterung Ihrer zusätzlichen Daten definieren, ich meine, innerhalb des Unternehmens ist das alles kein Thema, Sie verstehen sich definitiv, weil äh, das innerhalb des Unternehmens identisch gemacht wird. Aber wenn Sie halt dann mit Externen äh, Ihre Daten austauschen müssen und der erkennt dann die Daten nicht als zim standard dann gibt es halt ein kleines Problem. Also da muss man schon zusammenarbeiten und aufpassen, dass man wirklich das, was in ZIM definiert ist, auch mit ZIM äh, nimmt und nicht nochmal das gleiche in einer eigenen Parallelwelt mit einem eigenen Space äh, implementiert. Vorletzte Folie, noch ein Wort zu 61 auf 50 ZIM Harmonisierung, da kriegen wir heute auch noch einen Vortrag. Ähm, hier nur an der Stelle, ich denke, die Energieautomatisierungswelt Uh, unten spricht 61.850, da wird sich auch nichts ändern. Netzleitstellenebene spricht 61.79 wird sich auch nichts ändern. Uh, die beiden Standards existieren und uh, letztendlich gibt es schon einen Anwendungsfall hier, der oft genutzt wird oder oft benötigt wird, nämlich ich möchte natürlich Daten, die ich in meiner uh, Energieautomatisierung unten definiert habe, nach Möglichkeit in der Leitstelle wiederverwenden ohne die noch mal einzugeben. Nachdem das jetzt verschiedene Strukturen sind, äh, muss ich da natürlich eine Möglichkeit schaffen, das miteinander zu mappen. So, also, im Prinzip hat es jeder Hersteller mittlerweile auch, also seine private Ergänzung, äh, äh, Mapping. Es ist auch kein Hexenwerk, nur durch die Harmonisierung wird das halt auch vorgeschrieben, damit das jeder gleich äh, machen kann und dass hier im Prinzip ein, dokumentiertes Mapping zwischen 61 er 50 und CIM auch hergestellt werden kann, das dann sicherlich auch entsprechend berücksichtigt wird. So, dann komme wir schon zur letzten Folge, äh, zur letzten Folie. Was ist ZIM? Nochmal, das Common Information Model CIM ist ein Satz von Standards, der eine Systemintegration und einen Informationsaustausch basierend auf einer gemeinsamen Sprache ermöglicht. ZIM-Standards äh, generell zielen auf eine vereinfachte Komponentenintegration und erweiterten Möglichkeiten der Bereitstellung von Komponenten durch eine Standardisierung des Informationsaustausches ab. Und meinen Ansatz, den habe ich das erste Mal auf einer ZIM-User-Group äh, so gesehen und ich finde den eigentlich auch wirklich richtig. Also ein ZIM ist wesentlich mehr als ein Satz von Standards, Es ist schlichtweg ein Lösungskonzept. Ähm, Warum? Da komme ich in den zweiten Vortrag heute Nachmittag noch mal äh, drauf. Aber im Prinzip äh, sind fast alle von den Energieversorgungsunternehmen benötigten Energienetzdatenmodelle und Nachrichten-Austauschschema da bereits vom als IEC-Standard definiert. Ich kann mein UML-Modell spezifisch für meine spezifischen Anforderungen anpassen und äh, zurechtschneiden. Ich kann proprietäre Erweiterungen machen. Es gibt Harmonisierungs- und Zusammenführungen mit anderen Standardmodellen, mit 61 A50, da gibt noch andere Modelle, wo solche Harmonisierungen äh, stattfinden. Ich kann neue Schnittstellenprofile für den Informationsaustausch äh, definieren. Das ist, Im Prinzip ist es wirklich ein Werkzeugkasten, den ich verwenden kann, um meine Anforderungen eben äh, damit erfüllen zu können. Und bei den ganzen Anpassungen und Erweiterungen für ein konkretes Projekt können die gleichen Werkzeuge verwendet werden, wie die, die für die ZIM-Standardentwicklung letztendlich auch verwendet werden. So, das war es für den ersten Teil. Dankeschön. Sind ja, noch vielen Dank, Rainer, für, für den Werkzeugkasten. Genau, jetzt ist Zeit für Fragen, für Diskussion. Wir haben noch Zeit vor dem Mittagessen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt weggenommen habe. Hecker von Schneider Elektrik. Könnten Sie mir mal eine Brücke schlagen zwischen dem Begriff Profil und den Standards, dem Set von Standards, den wir gesehen haben? Ja, es gibt. Die Frage ist dahingehend, wenn sich ein Anwender jetzt mit SIM beschäftigen möchte. Gibt es einen Katalog, eine Liste von Profilen, die er sich anschauen kann, um seine Anwendung wiederzufinden? Gute Frage. Also ich kenne jetzt zwei Profile für den Netzdatenaustausch. Das ist das CDPSM Profil und PSM-Profil. CDPSM für die Verteilnetzübertragung und PSM für die Übertragungsnetz. Die sind der Standard. Und es gibt noch Sachen. Die für diesen Informationsaustausch auch schon, wo die ganzen Ablaufsequenzen drin sind. Aber da kann die Frau Kostic vielleicht. Also In CPSM, das ist für äh, Übertragungsnetzaustausch. Äh, es heißt Common Power System Model, CPSM, und da sind drei, vier, fünf, sechs jetzt sechs Profile. Es hat mit einem angefangen und dann haben wir haben die gesplittet und dann neue Definitionen gemacht, alles zusammen sechs heute. Und dann für CDPSM, Common Distribution Power System Model, mhm. CDPSM, da sind zwei von ersten, die sind ganz gleich, und dann sind noch vier neue, die sind auf Verteilnetze äh, angepasst. Da wird eine Harmonisierung stattfinden in kommenden Monate mehr oder weniger. Und dann für alles, was äh, Messaging, rund um Messaging geht, alles andere ist mit Messaging verbunden, also mit XML, normal XML, XSD, und da sind wahrscheinlich etwa 40 oder 50 50 Profile im Moment zur Verfügung, ja. Und die sind in Dokumenten, dass, dass Herr Hüdiger gezeigt hat, also 3, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Da sind die Profile für Messaging Sprich. und die, die Profile für, für Netz, äh, Netzmodell-Austausch, die sind mit 4. Also 970-4, irgendetwas. Aber eine Liste gibt es nicht und das eine wäre Liste. vielleicht eine gute Idee, so eine Liste zur Verfügung zu stellen. Ja. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Michael, den du da ansprichst, der gilt also nicht nur eben für, für ZIM, sondern auch für andere Standardteile, dass wir hier einfach auch noch mehr Transparenz nach außen von der Standardisierung geben müssen, welche Teile sind da verfügbar, wie passt das Ganze zusammen. Also von daher denke ich, das ist eine sehr gute Anregung. Ja, ich hatte jetzt auch deswegen daran gedacht, ich komme aus der 50 Welt, wir sind jetzt gerade dabei, Profile zu definieren, um vielleicht irgendwo eine Idee zu bekommen, ob man die zentral, irgendwo geführt, ablegen sollte, um sie zugänglich zu machen. Ja, ich würde die Frage jetzt gerne noch kurz erweitern bezüglich der Begriffe. Wenn ihr von Profil redet, dann gehe ich mal davon aus, da wird nicht nur ein Typ von Objekt oder Element beschrieben, sondern ein Satz von irgendwie zusammengehört. Genau, genau. Okay. Also es ist wirklich, ich habe einen Anwendungsfall, bei dem CDPSM-Profil zum Beispiel, da werden Transformatoren ausgetauscht, Leistungsschalter, die Topologie ausgetauscht. Von den Transformatoren werden vielleicht auch nicht alle Attribute ausgetauscht, sondern nur die, die in dem Profil drin sind. Also es ist ein Satz von Klassen und natürlich sind die Klassen dann aber eingeschränkt auf das, was ich für den Anwendungsfall wirklich bloß äh, brauche. Danke. Ja. Vielleicht auch hierzu noch eine kleine Information, was ist ein Profil? ZIM, was ist ein Profil bei IEC 61.50 50 was ist ein Profil allgemein, ist derzeit eine, eine kleine Taskforce gestartet worden in der TC57, um genau das mal niederzuschreiben. Nicht groß, großes Dokument, sondern wirklich einfach mal ganz, ganz konkret hinschreiben, was, was ist Bestandteil eines Profils bei 61 50 und was nicht, genauso andersrum für ZIM, damit man da halt auch in Richtung Anwender hier mal Klarheit schafft. Da sind wir derzeit dabei und wir hoffen eigentlich relativ schnell jetzt bis Ende Oktober einen ersten Entwurf auch schon an die Nationalkomitees herumzuschicken und da eben hier die, die Komitees eben auch hier einzubinden in die Diskussion.